Satz in meinen Tränen Süßes Gift Kann mich nicht dagegen wehren Im Sog der Sterblichkeit Verlockend die Gefahr Es hat mich besiegt alle Gift, die Tage sind gezählt, süß diesen Weg hab ich gewählt, süß die Sekunden verstreichen, süß das Ziel ist nicht zu erreichen. Sterne der Unendlichkeit, auf der Suche nach dem Licht, gelöst von Schmerz und Leid. Es ist und ich fürchte es nicht. Siehst du, der letzte Kampf, der letzte Kampf. Geht, das Licht kommt näher mit aller Macht Süßes es ist Zeit loszulassen Süßes die Erinnerung verblassen Süßes der letzte Kampf, der letzte klar. Süßes das Licht kommt näher mit aller Macht Süßes es ist Zeit loszulassen Bella leuchtet das Firmament. Eine lange Reise steht bevor. Stille öffnet mir das Himmelstor.